Läuft. Herzlich willkommen bei unserem Unter-Vier-Männer-Augen-Kanal. Moin, moin. Moin, moin. Aus Hamburg. Ich bin Dominik. Ich bin immer noch Klaus. Ich bin noch Klaus. Äh, dieses Video wird gesponsert von Fontanebrunnen Classic, von Elites, von Penny. Wir kriegen 300.000 Euro dafür, dass wir diese Flasche hier in die Kamera halten. Echt? Ja. Mach von die Kamera aus. Wir verreisen nicht. Yeah. Die Wir kriegen das erst, wenn das auf YouTube hochgeladen ist. so. Schade. Nein, Scherz. Ne? Überhaupt, das wollte ich auch nochmal sagen. Unsere, unser Kanal, unsere Videos, wir haben da gar keinen Profit mehr. Wir machen Nein. das nur aus Spaß. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind auch keine Werbeanzeigen vor den Videos oder so. Also wir haben auch nicht vor, das zu machen, soweit, ne? auf jeden Fall, das war nur ein Scherz. Ne? Aber dieses Video soll darum gehen, gehen, genau, da haben wir es schon, dass wir etwas erzählen. Aber die Wörter, die mit gi anfangen, dass wir das gay aussprechen. Zum Beispiel wie Gay-Schichte. Und ich habe auch auf meinem privaten Kanal ein Video, was Gay-Schichte heißt, wo ich eine, wie viel, 32 Minuten oder so Geschichte, Gay-Schichte erzähle. Das ist... Äh, äh da haben wir also. Ja, da, das müsst ihr gesehen haben. <lacht> ja, gay sehen. Und äh, ja, wir wollen heute ein gay sprich machen. Ganz genau. Und äh, ganz spontan und uns das einfach so ausdenken und ähm, ja. mal sehen, wie das wird. Ich werde das halt und schneiden und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was dabei herausgekommen sein wird. Ja. <lacht> War Boom, ne? ja das war ziemlich <lacht> geschwurbelt okay. ja also was erzählen wir uns denn jetzt ja ich weiß ähm, ich. Ähm, ja heute haben wir ein neues Video gedreht genau genau ganz genau das könnt ihr auch hier wieder euch anschauen ja. ähm, wir haben die Zeit genutzt ich. weil es Wetter heute weniger Sommerlich nicht ist ähm, Sondern eher gay -mächlich. So kann man sagen. Also <lacht> schon eher recht herbstlich. Ja. Wo man im Grunde nur gemütlich auf dem Sofa liegen möchte und ähm, ja. Und gay meinnützige Arbeit tätigen könnte. Als <lacht> da wäre. Als da wäre Rückenmassage. Mm gemeinsam abhängen, gemeinsam abhängen. Ja, gemeinsam durchhängen und so weiter. Ja, also und nun drehen wir schon wieder einen neuen Film, genau. Dieser, wie ihr seht, Geschichte, nein, Gespräch. Ah, Gespräch auch. Ein Gespräch, Entschuldigung, du musst das richtig betonen. Gespräch, ein Gespräch. Das ist natürlich jetzt gänzlich gay Nein, das ist nicht. Das ist überhaupt nicht geschäftlich. Ich wollte mal das Wort einbringen. <lacht> <lacht> ja. Nein, wir, haben, wir, hoffen, wir hoffen, dass wir dann am Ende des Films äh, genügend geplaudert haben. <lacht> <lacht> ja. Und dass ihr auch Spaß habt, nachdem ihr euch das Angay sehen habt. Jawohl. So soll es denn auch sein. Und ich könnte ja mal erzählen, dass ich letztens ein date -Day gehabt habe. Oh ja. Was ich sie letztens eben schon erzählt habe, als ich um 12 aufgewacht bin und Klaus ich eine Nachricht von Klaus hatte. Dann habe ich ihm das gleich erzählt. Ja, er war noch ähm, schlaftrunken. Schlaftrunken, also ähm, ja. Das ich ich. Also ich habe einen Typen gay sehen und es war schon bei der Vorbereitung äh, auf dieses Date sehr... Ne? Mir fällt kein Gay-Wort Also es war nicht gay-fährlich? Nee, es aber... war nicht gay-fährlich und es war auch nicht... Gemütlich war es auch nicht. Gemütlich war es auch nicht, es war mmh. einfach kompliziert so, ne? Weil? Weil ich habe gesagt, lass uns um 17 Uhr im Krogladen treffen. Und dann meinte er, ja willst du dann da äh, geht, ich will gehen. willst du dann da, willst du dann da was essen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann meinte sie, ja, ich weiß nicht, ich würde lieber, oder äh, nee, nicht ich würde lieber, sondern äh, ich finde 17 Uhr ist eher Kaffeezeit. Oh ja, ganz genau. Ganz genau. Und der Typ war ganz genau, weil ich habe ihn auch geschrieben, du kannst auch nur einen Kaffee zu gay führen. Ja. Und, sehr schön. Äh, er war damit aber irgendwie nicht einverstanden. Er meinte, ja, ich will lieber einen Kaffee trinken. Und das war dann für mich so okay, ja. Er will woanders hingehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, ja, dann schlag was vor. Und dann hat er drei Sachen vor Gay schlagen. Und, ja, es geht doch, ne? Es, es geht, geht, doch. geht doch. Ja, ja nämlich. Nämlich. Äh, mhm. Das eine war das Gnosa und mhm. zwei andere Sachen, die ich glaube ich nicht kannte. Und dann habe ich gesagt, okay, gehen wir ins Gnosa. Auf jeden Fall war er dann da. Und äh, ich habe schon das nächste gay äh, Dann kam er an hat sein Vater an <lacht> <lacht> und dann meinte er, ja möchtest du nee da geht's nicht <lacht> dann meinte er möchtest du gerne draußen sitzen und dann habe ich gesagt ja das würde ich schon gerne machen aber hier ist alles besetzt und dann sagt er ja stimmt und dann habe ich gesagt wollen wir nicht lieber in das Kaffeeurlaub gehen und dann meint er so ja ich habe jetzt schon mein Fahrrad hier geschlossen und du hast ja auch das Gnosa vorgeschlagen vorgeschlagen vor du hast ja auch das Gnoser vorgeschlagen und dann sollten wir auch uns schon hier hinsetzen also ja hier bleiben. Alles andere wäre ja auch ganz gemein Ja, ganz gemein Es könnte ja so vieles gefährliches passieren auf dem Weg, der vielleicht drei Minuten ist, vom Kaffeeurlaub bis zum Großart. Ja, und man weiß es nicht. <lacht> ja, und die lange Reihe ist echt voll gefährlich oh, Ja, jede Minute ein da, ist, da ist ganz gemeines Gesindel. Total. Der ja. <lacht> so. Das ist überhaupt nicht wirklich da. Echt gay. <lacht> und wo hat also Gay landet? Ja, wir sind ja in der Rosa-Gay-Wesen. <lacht> und es kam dann raus, mhm. dass der bei der Stadtplanung arbeitet und das hat natürlich geplant ge gay passt. Ja. Von wegen, ist einmal etwas gay plant, dann wird es auch so durch gay führt. Und so. Ja. <lacht> yeah. Naja, er war trotzdem ganz nett, aber mhm. nee, nicht. nicht. Also mit sowas Unspontan mhm. kann ich nicht gemeinsam noch was mal unternehmen. <lacht> also der Fall ist ein Ausgangsstandard. Ja. ja. Dann hättest du vielleicht auch ein gemeinnütziger Date, das du erzählen kannst. Ja, das muss ja nicht, nicht jetzt aktuell sein. Will. Ähm, ja, so ähnlich hatte ich auch mal etwas, äh, etwas widerfahren. Ähm, das war aber nicht ganz so genau wie bei dir, ähm, oder ähnlich. Ähm, äh, wir waren, ich hatte auch nicht mit jemandem verabredet im Stadtpark. So auf der gay wiese <lacht> gay Da gibt es so eine grüne Wiese, auf der sich äh, Herren gerne ins Gay-Tümmel stürzen. Jawohl. Oder, ähm, oder einfach nur sonnenbaden oder ähm, faul herumliegen. Ja, und ähm, ich fand mich dort ein und ähm, macht es mir auch gemütlich auf der Wiese, und der andere Herr erschien aber nicht. Ich hielt also immer fleißig Ausschau und ähm, Also er kam bis heute nicht. Ich meine, ich liege da noch nicht mehr herum, aber er erschien einfach nicht. Ähm, ich lag da bestimmt zwei oder drei Stunden und äh, es geschah nichts. Bis dann, völlig äh, überraschend, ein ganz anderer Jüngling auf der Matte stand, also in der Matte, sondern auf dem grünstein. Und der mir also mindestens ein Auge zu war. Zu geworfen hat. Genau. <lacht> das können auch zwei gewesen sein. Und darüber habe ich dann diesen anderen Herrn, der ja bis heute nicht erschienen war, komplett verges, verges, vergessen, <lacht> Das geht es nicht. Und habe mich dann mit diesem anderen jungen Mann äh, sehr nett unterhalten und dann auch noch gemeinsam vergnügt. Äh, Habt ja. ihr auch danach gay duscht? Ja, wir haben auch gay Wir haben sogar, wir gay Wir haben uns in den Badesee gestürzt. <lacht> sind darin geschwommen <lacht> und ähm, auch halb wieder herausgestiegen. Sauber. <lacht> ja. Das war wirklich Zauber, Ja. Und wir haben heute auch noch Kontakt. Also Schön. hat sich die, die Fahrt auf den Stadtpark doch gelohnt. Siehst du, so, so kannst es gehen. <lacht> <So> kann's. <lacht> Dreh hier gleich durch. <lacht> das lustig, du Ja. ja. Ja, und ansonsten ähm, hoffen wir, dass es euch allen gut geht. Yes. Und ihr viel Spaß habt und genau äh, und äh, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Ganz genau, ja sehr wichtig. Weil jedes Mal, wenn ihr einen wenn ihr jedes Mal, wenn ihr unseren Kanal nicht abonniert, wird irgendwo auf der Welt ein Schwanz nicht total hart. Was? Wo er eigentlich hart werden sollte. Das ist ja schrecklich. Ja, und deswegen müsst ihr uns abonnieren. Das ist ja voll gay mein. Total. Also das, ja. Und das ist auch gay-fährlich, weil wenn der Penis nicht richtig hart ist, kann es zum Penisbruch kommen. <lacht> Fragt mal Dieter wohl ne? <lacht> Ja. Das ist aber jetzt wirklich gay mein gay Genau. So, also ihr also wisst, nicht. was zu tun ist. Genau, abonniert uns. Ich schreibe hier nochmal die E-Mail ran. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr es einfach per E-Mail machen. Ja. Und, ähm... Und ja, ansonsten nochmal der Hinweis. Der Hinweis, gesponsert von Fontanebrunnen. Gay-sponsor. Gay-sponsor <lacht> von Elites Fontanebrunnen Classic. Das beste Wasser überhaupt in der ganzen Whole wide World. Ja. Also es ist ein Genuss. Mm -hmm. Total. <lacht> ja. Dann alles Gute und ja. auf bald. Tschüss. Ciao.